Hey Sport 2000 Family, was geht und willkommen zu einem neuen Playtest und ihr seht um was es heute geht, um den Nike Dream Speed 3, den neuen Fußballschuh von CR7, Kiel in Mbappé, Ansu Fati, Holland und so weiter, sprich gemacht für die schnellsten Spieler auf diesem Planeten, heute im Playtest, viel Spaß dabei und let's go! Ein neuer Fußballschuh für CR7, der aber tatsächlich nicht nur von CR7 getragen wird. Was steckt dahinter? Wir reden hier vom Nike Dream Speed 3. Sprich, es ist der dritte Schuh aus der Dream Speed Reihe. Und am Anfang war das genau so gedacht, dass nur drei Spieler diesen Fußballschuh schnüren dürfen. Das war Kielan Mbappé, Cristiano Ronaldo und Sam Kerr. Bei diesem Fußballschuh ist es jetzt etwas anders. Wir haben zwar hier einen Fußballschuh, der nach den genauen Vorstellungen von CR7 konzipiert wurde. Das steht auch hier in der Sohle, ein sehr, sehr cooles Detail. Aber... Dieser Fußballschuh wird wie gesagt auch von Kylian Mbappé, Anzo Fati, Bruno Fernandes oder Erlen Haaland gespielt. Wie das zustande kam, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar soll die Story von CR7 bzw. natürlich auch seine Erfolge der nächsten Nike-Generation eine kleine Motivation bieten. Und Nike sieht es an der Zeit, dass quasi die jungen Spieler das Zepter übernehmen und anhand von CR7s Geschichte natürlich eine Inspiration haben spricht deshalb natürlich auch sehr viele junge Nike Spieler mit dem Schuh unterwegs wie beispielsweise Ansu Fati oder Erling Haaland. Es ist zwar ein Fußballschuh für CR7, wir haben ja auch sehr sehr viele Details, da kommen wir gleich dazu. Dennoch soll es für die jungen Spieler quasi nochmal eine Motivation sein für die schnellsten Spieler, die natürlich ihre Träume verfolgen. Ihr habt jetzt also gehört, CR7 soll quasi die Inspiration für die kommenden Nike-Talente sein. Deshalb finden sich auch sehr, sehr viele Details am Fußballschuh, die an die Karriere von CR7 erinnern. Wir haben wirklich einen sehr detailreichen Fußballschuh, was ich sehr, sehr cool finde, weil es speziell nochmal natürlich für Cristiano Ronaldo eine sehr, sehr große Ehre ist. Wir starten mal mit der Innenseite. Hier sieht man diese Fari-Print, den kennt man logischerweise vom allerersten CR7-Signature-Schuh vom Nike Superfly 2 Safari. Hatten wir auch schon im Video, könnt ihr gerne mal auschecken. Das soll quasi an diesen ersten Signature-Schuh erinnern, was ja ein Riesenerfolg war für Nike. Und dieser Fußballschuh hat einen extrem großen Hype. Deshalb haben wir hier natürlich wieder ein paar Details. Bleiben wir direkt bei der Innenseite. Hier hinten findet sich hier so ein Gitternetz. Was sehr, sehr cool ist an diesem Teil, ist, dass diese schwarzen Punkte quasi die Position widerspiegeln, wo CR7 schon in den Formationen eingenommen hat. Auch ein sehr, sehr cooles Detail. Genauso hier am Vorderfuß haben wir nicht nur verschiedene Muster, sondern dahinter steckt auf jeden Fall auch eine Botschaft. Zum einen hier, dieses Netz erinnert logischerweise an das Tornetz und die zahlreichen Tore, die CR7 bereits geschossen hat. Die kann man wahrscheinlich schon gar nicht mehr zählen. Und natürlich hier unten auch nochmal das Tornetz. Der Safari-Print findet sich hier auch nochmal an deinem Vorderfuß wieder. Und dieses Zeichen hier, diese Pfeil nach vorne, kann man interpretieren. Ich sehe das Ganze so, es ist ein Speedboot, sprich es soll immer nach vorne gehen, maximale Geschwindigkeit nach vorne, natürlich immer Richtung Tor und das soll quasi die Richtung angeben. Kann man natürlich aber auch interpretieren, quasi ein Profil von Reifen, sprich von Sportwagen, für das schnelle Beschleunigen. Da hat sich Nike auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles äh, dabei gedacht. Genauso die Sohle, extrem geil gemacht. Hier haben wir auch nochmal das Tornetz und den Safari-Print. Und wie vorher auch schon erwähnt, auf der Innenseite hier auf der Sohle findet sich nochmal der Schriftsatz, genau nach den Vorstellungen von CR7 konzipiert. Sprich ein sehr, sehr cooler Fußballschuh mit extrem vielen Details. Jetzt könnt ihr mal eure Meinung in den Kommentaren da lassen. Was sagt denn ihr zur Optik vom Nike Dream Speed Free? Das war es auch schon wieder zum Nike Dream Speed Free. Eure Meinung zum Schuh jetzt mal in den Kommentaren da lassen. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, dann checkt definitiv mal den Link in der Beschreibung aus. Da gelangt ihr zu unserem Online-Shop und könnt euch diese Fußballschuhe sichern. Das war's zum heutigen Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich und natürlich nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Bis dahin, macht's gut und ciao.